Eine der großen und kleinen Bahn. Willkommen zu einem weiteren Film. Ich heute mal hier in der Sonne. Und es soll heute wieder um das Vorbild gehen. Und zwar eine Bahn, die möglicherweise einen, naja, vielleicht ein bisschen abstrusen Rekord hält, dass sie am kürzesten im Betrieb war. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur. Vielleicht findet jemand eine Bahn, die weniger als zehn Jahre Betriebszeit hatte. Und wir wollen uns heute mal auf den Resten dieser Bahn äh, etwas entlang bewegen und mal schauen, was davon übrig geblieben ist. Hier übrigens hinter mir, da sehen wir schon, da ist noch ein bisschen Bahnkörper. Ja, ich befinde mich jetzt hier am naja, derzeitigen Endpunkt, weil in die andere Richtung, na, wir drehen uns mal herum, in die andere Richtung, also dort... War äh, früher ein Tagebau. Da ist also zu DDR-Zeiten äh, die Reste dieser Bahnstrecke weggebaggert worden. Ja, wir befinden uns am ehemaligen Haltepunkt Schönau, der sich zwischen Schönau und Nengersdorf befindet. Und wo wir hier jetzt im Wald, na, dieser grüne Streifen, sind also die Reste des Fundamentes des. Haltestellen, Warte, Häuschen. Hier dann ein Blick auf die Karte. Ähm, wir bewegen uns also hier vom Bahnhof, oder vom damaligen Bahnhof Neukirchen äh, zum Haltepunkt Schöne. Das ist also der Teil, der dann später weggebaggert wurde. Ja, hier nochmal ein Blick auf den Bahnkörper in Richtung Bornau. Und das wäre dann Richtung Bad Lausig, wobei es hier gar nicht so einfach ist, weil äh, Feldweg und äh, Bahnkörper unmittelbar nebeneinander liegen. Auch von oben ist das jetzt nicht so einfach zu erkennen. Wir haben also hier mal, äh, ist also die Drohne unterwegs und schauen uns jetzt mal an, also die die Gruppe, die wir jetzt hier entlang fliegen, das ist also die ehemalige Strecke. Äh, der Feldweg war früher etwas näher an der Bahn. Ne? Also der, den wir jetzt hier daneben haben, ist wahrscheinlich nicht der historische Feldweg, sondern ist wahrscheinlich später angelegt worden. Würde ich jetzt mal vermuten zumindest. Weil, wie gesagt, am Haltepunkt waren also zwei naja, Streckenfundamente zu sehen. Ja, hier sind wir ein Stück weiter. Wir schauen da in Richtung Schönau und drehen jetzt hier vorne ist also die Bahnstrecke. Gibt es also eine Unterführung unter der Straße und hier auf der anderen Seite geht es weiter nach Flößberg. Ja, die Bahnunterführung wollte ich dann etwas genauer untersuchen, einfach äh, weil ich mir da naja, eine schöne alte Brücke <lacht> vermutet hatte und dem war allerdings leider nicht so, das sehen wir dann noch gleich. Ja, die Strecke selber war komplett zugewachsen, wie wir hier sehen und in die andere Richtung war eben, naja, eher so ein Art Brückenprovisorium eingebaut. Da ist also irgendwann das mal saniert worden, weil wahrscheinlich die Brücken in keinem guten Zustand mehr waren. Und da hat man das hier verändert. Angeblich soll hier ja irgendwann mal ein Fahrradweg hinkommen, aber naja, das ist glaube ich noch ein bisschen in weiter Ferne. Ja, wir äh, bewegen uns jetzt weiter in Richtung Flößberg entlang der Strecke. Hier ist so ein bisschen so ein leichter Einschnitt. Auch da auch alles komplett zugewachsen. Hier gab es dann in der Luft mit der Drohne eine kleine Begegnung mit einem Mäusebussard, der also im letzten Moment noch ausgewichen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, also das habe ich erst im Nachhinein äh, gesehen beim Schneiden, dass da oben so eine Begegnung war, also hat man keine Chance in der Luft. Äh, Im Hintergrund schon Flussberg. Die Karte bewegt sich auch mit. Und hier die Verbindungsstraße von Flussberg in Richtung Borna. Ja, auch hier an der Straße, die wir gerade gesehen haben, eine Unterführung, teilweise hier äh, zugeschüttet. Äh, weiß ich nicht, ob das Müll ist oder was. Oder irgendwelches Erdreich. Und auch hier so eine ist also so eine Brücke eingebaut. Ja, hier dann nochmal die Straße und mal von oben herunter gefilmt. Auch hier wäre dann, oder war der Bahnhof. Von Flossberg, der also auch mehrere Gleise hatte. Und da haben wir hier noch, weiß nicht, ob das eine Laderampe ist oder ein paar Schwellen, habe ich auch noch angefunden. Und hier haben wir dann das Bahnhofsgebäude. Ja, das ist heute ein Wohnhaus und ja, kann man den Bewohnern dankbar sein, dass sie den Schriftzug dran gelassen und wahrscheinlich auch erneuert haben. Denn das Haus sieht ja. Äh, relativ frisch renoviert aus. Wir fliegen dann weiter in Richtung Bad Lassig. Die Strecke ist wieder durch die Baumgruppe gekennzeichnet. Hier haben wir dann nochmal das Gebäude des ehemaligen Bahnhofs Flössberg. Ja, wir könnten leider nicht so weit fliegen, weil es hier in der Gegend leider ein Problem gibt. Es gibt sehr, sehr viele Hochspannungsleitungen und die sollte man mit so einer Drohne nicht überfliegen, weil man sonst eventuell die Kontrolle verliert. Und das ist ja doch eine kleine Investition, die möchte man nicht gerne in den Sand setzen. Auch nicht für so einen schönen Ja, dann kommen wir hier zum finsteren Teil der ähm, Dokumentation. Und zwar äh, ist das die Stelle, bis zu der die Drohne gerade geflogen ist. Und wir machen hier mal eine Umdrehung. Dort in dieser Richtung geht also dann die Strecke weiter. Und, ja, und dann begegnet uns hier eine Informationstafel, die jetzt hier gleich ins Bild kommt. Da ist sie. Und zwar geht es hier um das KZ-Außenlager Flössberg, was hier 1944 bis 1945 betrieben wurde und zahlreichen KZ-Insassen das Leben gekostet hat. Es ging hier, da, es ging hier darum, ähm, für die Firma Hasak, das ist also eine Leipziger Aktiengesellschaft, die im Prinzip als einziges Unternehmen in Deutschland äh, die Panzerfaust produziert hat und das sollte also auch hier produziert werden. Wurde also dieses Lager aufgebaut, um also den Bombenangriffen auf Leipzig zu entgehen, die also auch der Hasag galt und äh, hier praktisch fernab naja, der Zivilisation, könnte man fast sagen, ähm, und auch unter Hilfe, zur Hilfenahme der Bahnstrecke, also über den Bahnhof Lassberg, äh, dann hier tätig zu werden. Äh, das ist allerdings wahrscheinlich nie hier irgendwas produziert worden. Man hat also das Lager aufgebaut und dann war der Krieg zu Ende. Weiter in Richtung Bad Lausig, beziehungsweise bis zur nächsten Hochspannungsleitung... Also die Drohne wäre wahrscheinlich bis zu dem weißen Gebäude da hinten geflogen. Das ist also so ein äh, Gewerbepark in Bad Lausick. Ganz weit hinten sehen wir noch zwei Windkraftwerke. Da verläuft dann die Strecke auch vorbei. Hier gibt es auch einen kleinen Bahndamm. Gewässerkreuz, hier ist allerdings der Bahndamm durchbrochen, die, die Unterführung gibt es hier scheinbar nicht mehr. Und wir sehen hier vor uns schon die nächste Hochspannungsleitung, hier geht es dann unter uns am Waldrand weiter, das sieht man leider nicht so gut. Hinter der Hochspannungsleitung geht es weiter in Richtung Bad Lausick, da mit dem roten Dach haben wir das Gebäude, das ehemalige Gebäude des Haltepunkts Bad Lassig West. Ist auch ein Wohnhaus, ich bin da also auch nicht näher rangegangen weil es ist eben ein Wohnhaus und ein Privatgrundstück. Da springe ich natürlich nicht drauf rum. Hier unter uns die Baumgruppe oder die Baumreihe ist dann das, äh, die Bahnstrecke Das äh, Gewerbegebiet darf ich so nicht überfliegen, deshalb fehlt dieser Abschnitt. Ich darf auch nicht die Straße hier vorne überfliegen und ich darf auch nicht zu nahe an die Bahnlinie fliegen. Deshalb müssen wir uns hier einige Abschnitte ein bisschen anders erschließen. Ja, äh, unterfliegen darf man die Straße natürlich. Und auch das hier, was hier naja so ein Ort feldweg ist ist also der ehemalige bahnkörper hier nochmal ein blick zurück auf die strecke da wo wir gerade lang geflogen sind der kreisverkehr von bad lasig in richtung lauterbach und hier wo die Birken stehen da ist der ehemalige Streckenverlauf. Hier nochmal von etwas weiter oben, da sieht man auch noch ein kleines bisschen mehr wo es hingeht. Vorne sieht man schon die Bahnlinie von Bad Lausig nach Leipzig, da wo die Autos gerade drunter wegfahren. Hier wurde dann die Querbahn unter der Strecke von Leipzig nach Bad Lausig, die dann weiter nach Geithain und Chemnitz führt drunter weggeführt. Das sehen wir hier, da wo jetzt hier das Geländer ist, da ist also die Brücke. Also da gab es diese Brücke. Ist auch ein interessantes Bauwerk, dass hier so diese beiden Strecken übereinander geführt werden. Wir haben hier unten dann auch noch ein Gewässer. Es steigt die Drohne noch ein kleines bisschen höher. Wir sehen also dann dort auf der anderen Seite das gegenüberliegende Widerlager der Brücke. So, dann fliegen wir mal hier ringsrum, unter der Brücke lang in den Kurpark hinein und sehen dann hier nochmal das Widerlager in voller Schönheit. Hier nochmal ein Blick auf die Karte, wie das Ganze ausgesehen hat, also die Einfädelung hier von Norden zu der Ausfädelung im Süden kommen wir dann noch. In Google Maps sieht es dann ungefähr so aus. Wir haben also hier den ehemaligen Streckenverlauf, der also bis hier nachvollziehbar ist. Hier an dem Abschnitt stehen auch noch ein paar Bäume. Hier in diesem Abschnitt ist es, also wenn man sich am Boden irgendwo befindet, sieht man also die Strecke nicht mehr. Hier befindet sich ein Weg, der hier in, die, äh, in den Kurpark hineingeht. Ne? Dann haben wir also hier in diesem Bereich und wir sehen also hier diese Brücke, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann fädelt sich hier diese Querbahn, also fädelt sich natürlich nicht mehr, aber <lacht> ist jetzt hier sozusagen die Reste dieser Einfädelung noch zu sehen. In Bad Lasik angekommen, sehen wir hier links das Stellwerk, wir haben hier also den Blick nach Leipzig und sehen hier das, was heute von den, sagen wir mal, nicht ganz so kleinen Bahnhof Bad Lausick übrig geblieben ist, also im Prinzip zwei Weichen, zwei Gleise, und, naja, es ist halt nicht sehr viel. Da vorne rechts, wo die Bürke steht, oder die zwei Bürken war da hinten, dort ist dann der Abzweig der Querbahn gewesen. Ja, und während erst zuerst äh, der Regionalexpress und jetzt hier der, der guide unter uns lang fährt, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Es wird hierzu noch einen zweiten Teil geben, wo wir dann uns äh, naja bis nach Großboden bewegen werden. So viel erstmal zu diesem Teil. Ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und einen schönen guten Abend und macht was draus.